Weiß ist tatsächlich eine Mischung. Ist eine Mischung aus vielen, vielen äh, Einzelfarben. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. So, na, ganz rechts rot, schwache Photonen. Dann kommt Orange stärker, Gelb noch stärker, äh, ja. Grün noch stärker, ja. Blau noch stärker, Lila am allerstärksten. Unfall. Weiß, na, weiß das ist ein weiß, also eine Mischung. Dieses Weiß ist einfach nur eine Mischung. Aus, äh, also. aus diesen vielen Photonen. So. Das Verlege, die nicht nur dreieckig ist, sondern wenn man noch mehr Ecken hat, ist so, das dann noch mehr also Farben zerlegt? Nee, nee, das macht nicht mehr. Das sind ja auch, sind ja auch mehr als drei Farben. Man sagt, es sind sieben Farben. Ne? Ich weiß wieder einen, einen Regenwort anstellen. Jetzt gibt es noch schwarze Photonen. Die können wir gar nicht sehen. Die, die sind, man auch sagst Schwarzlicht dazu. Die sind noch stärker als oh. lila, noch stärker als Violett und die heißen. Ultraviolett. ultraviolette Photonen. Na, ultraviolette, Felix, ne? Die kommen von der Sonne her. Nennt man Detektoren. Die verwandeln die schwarzen Photonen in Ach, rote klar. oder in grüne Photonen. So, mal. Schwarzlichtlampe, uv Ja, aber das sieht man so viel besser. Das sieht doch viel besser. Das ist, ist, ist, ist fluoreszieren. Cool. Ja verwandelt äh, schwarzen Photonen in Grüne oder in in, in, in äh, aber man spart eine Photonen. Das könnt ihr nachher alle mal selber ausprobieren. Ist es nicht starke äh, starke Photonen, nichts. Aber jetzt ist das noch stärker. Ich hoffe, dass es, das, das ist das mhm. ist. Sonst lösche ich schnell eins noch. Ja, das ist es. Dir. Hey! Hey! Hey! Das ist das, Biro, das wenn, wenn UV, UV, UV nicht drauf Aha. kommt. Ne? Hier ist das Pyropuran. Und zwar macht das folgendes, das Pyropyran, wenn da ein starkes Photon kommt, das klebt sich so um. Und das, was hier rumkippt ist, das heißt Mero. Aus Spiro wird Mero und das ist Blau. Was ist? Eine Schutzbrille. Die Schutzbrille, ganz wichtig. Schutzbrille, ja? Bevor wir anfangen, machen wir ein ganz kleines Quiz. Ihr müsst einfach nur die roten, grünen und gelben, nee, roten, grün und blauen hochhalten. Das, das müsst ihr bestimmen. So, was gibt das? Ein Millimeter geteilt in tausend Teile. Millimeter. Gibt es einen Meter, Mikrometer oder Nanometer grün? Oh. Alle blau? Richtig. Gut. Sehr schön. So. Wie groß sind die? Und zwar von Tolerol. Es gibt auch ganz, ganz riesig große, aber toleol sind die 1 Nanometer, 10 Nanometer oder 100 Nanometer. Schwierig, ne? Ja, nee, äh, so. Doch, doch. Ja, richtig. Ja,